Sonntagnachmittag, wie in einer deutschen Stadt, alles sind so schick und schön, jeder zeigt vor, was er hat. Beneton für jetzt auch schon in der Provinz, die Töchter voller Mann. In tollen, teuren, teuren Jeans. Arbeitslose gibt's nicht mehr. Man schoss sie alle hoch zum Mond. Neuschwanstein ist Regierungssitz, wo ein neuer Kaiser thront. Die Grünen haben sich etabliert. Sind wahre Kraft im Land. Petra dreht einen Märchenfilm, wo der Schwarzwald früher stand. Graffitis verblassen an der Wand. Da ist wieder ganz normal. Deutschland. Leute von der Erde reichen ihre Renten ein. Und der ganze Widerstand schlief vor dem Bildschirm ein. Sie sagen gerade zum zehnten Mal, der Tag danach. Und nur mal ist tot zu diskutieren, sind sie kurze Zeit hellwach. Graffiti ist bei Blassen an, der Wand ist wieder ganz normal in Deutschland. Ja. Im Weltraum tobt schon jahrelang, der Satellitenkrieg. Glaser zucken durch das Alp, wie bei einem Videospiel. Italien ist ein Wüstenstaat, Afrika ist ausgedacht. Niemand schreit mehr Ausländer raus, auch die sind längst schon Traffitis verblassen an der Wand ist wieder ganz normal In Deutschland oh. normal